Das erste ist schon ein Schussprobe. So im Gefecht! Wenn die Ziele aufgetaucht sind, wird geschossen. Und ihr habt das jetzt gemacht? habt das gemacht? Was jetzt gemacht? Farbmäßig anders oder wie? Hm? Farbmäßig anders oder wie auch das ist? Stammen oder was? Sechs. ab, so drei Aufnahmen, arsch! Naja. Hm, hm, hm, hm, hm. Äh, Armin, übernimmst du die Helden? Ich übernehme jetzt hier. So, wir jetzt 10 Schuss geschossen, wenn nötig, selber nachladen. Zeit theoretisch 6 Minuten, wisst ihr? Hm, ja. Noch Fragen? Nö, nee, beim Auftauchen der Ziele wird geschossen. Gibt es eine Zeitbegrenzung? Ja, das wird theoretisch sechs Minuten. Was muss ich jetzt machen? Wenn die Ziele vorher alle umgefallen sind, dürfte eher ja auch für Rastmotionen noch okay, okay. nicht Das Was muss ich jetzt machen? Zum Gefecht! Nein, muss ja, also, erfolgreich bekämpfen. Ja, das ist. Äh. Zivilisten, Hilfe! Hm. also ja, wir haben so, zur Trefferaufnahme. Arsch! Hm, so bräuchte ich wir ja, sind bestimmt irgendwo getroffen. So, irgendwo so, Entschuldigung. Dann äh, Ach, du hast du noch nichts. Hast du Ja, äh, doch. Ich bin schon. Ja, ja. Meine Hand. Erst zum Gefechtsbereitschaft herstellen, ne? Ja. Nicht vergessen. Also zum Gefecht. Probeserie, ne? Also fünf Schuss, klar. <lacht> Ex ab, zur Arsch! Oh, ja. Äh, ja, beim Wettkampf schießen wir keine, äh, Glas und das ne? Ja, ist klar. Nochmal, voll beschissen. Englisch nachgezogen. Englisch Aber gut. Wir werde uns ja jetzt hier Schuss, wenn nötig, selbstständig nachladen. Okay. Ähm. Achso, sind so weiter alle? Zum Gefecht! Vogel war weg. Feuer, machen Sie durch dich! Vogel war <lacht> es besser. Naja, oft so. Wie immer. Also Sternschäden sind dann gleich bei mir zu entrichten auch ja, ja. durchgang. Ne? Oh ja, zwei. Oh ich ich schon ja, also, ich das das das gut, gut. Aber, ich, mir? ich kann nicht wieder. Wolltest du um mich? So! Hier. So Richtig. Auf so, zur Körperaufnahme. Können ich euch was helfen, Jungs? Ja, Meine Aber das ist so schön. Na, schauen wir, Also ich habe Ich habe die angehalten. Gehen sie hin. die gehen unter in die Richtung. Also muss wir haben probieren. Bei mir war gut nur, ich, so ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. <lacht> Das ist ungewöhnlich, das müsste erst passen. Da kommt ja auch ganz kurz vorm Fluss. Das ist ganz gewöhnlich der Abzug. Also zum Gewicht! Und das, dass das mal fünf Schuss Brücke geschossen werden, hatte ich glaube ich nie gesagt. Ne? Hm. Vielleicht noch mit Absicht? Das ist ja unglaublich. Du bist mitschießen, das freut mich aber. Nee, ich bin ja irisch angezogen. Ja, Scheiße. das ist ein bisschen schlimmer. Dann ziehst du die orange Seite nach außen dann aus ja. <lacht> ja. Halt! sieht's aus wie jeder. Ja. Aha! Oh, die sieht aus. Okay. Und? Und? Hm. Links, um. So, Auf! Ab geht's! auf! Ne, hier durch! Siehst du mal also, mit? Na ja, gut, okay! <lacht> darfst du bitte der GST-Trainingsmache schießen? So, das ist gut. Gefecht war auf der Stelle! Ein. Oh, oh. oh hier ja, und mal das hier rum, das machen? Oh. Äh, nur herstellen, hatte ich gesagt. Ab am äh, der hat der hat der ab, ab, Wer ist der Kamerad naja, Schulze? Ja, gut, dann freuen sie manchmal ein bisschen langsamer. Zum Gefecht! Wer ist der Kamerad Schulze? Äh, hier von der Ritterfalle. Kommunalgott Leipzig. Kommunalgott Leipzig. Mit C. Ja? Armee? Ja? Mit C. C. Kommunalgott. Ja, es kommen neue Schützen, Schützenkompanie. Schützenkompanie der Kommunalgott. Weißt du, gibt es Schützenkompanie der Kommunalgott. Es gibt drei Kommunalgott. Ach so. Ach du Elend. Ja. Ich weiß. Oh, Tempo Omore.